ja hi und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play pokémon schwert ja wo bin ich denn hier auf einmal ja ich bin nicht in weiß ich noch mal Belly, fair Valley. und zwar ich bin hier in gut 5 auf gut 5 und ja ich habe mir gedacht ich wollte jetzt nicht schon im nächsten part schon wieder ein arena leiter machen da werden ja weil ja ich ein paar arena leiter vor allem davor da waren ja zwei parts hintereinander arena leiter und ja habe ich mir gedacht, machst mal folgendes, du fängst mal ein paar Pokémon, ne? Und ja, da machen wir an diesem Park so ein bisschen, die Pokédex ein bisschen füllen, bau weg. Ähm, ja, außerdem habe ich mal einen auf heuchler gemacht. Ich habe nämlich nachgeguckt, wie sich porrenta entwickelt und wäre ich nie im Leben alleine drauf gekommen. Und zwar muss man folgendes machen, man muss drei kritische Treffer in einen Kampf machen und da ich nie drauf gekommen, vor allem weil mein porenta irgendwie voll Probleme hat, überhaupt am Leben zu bleiben. Also, ja, und ja, ähm, keine Ahnung. Dann habe ich mal angeguckt, wie man das am schnellsten macht. Und anscheinend braucht man dafür Lauchstange. Lauchstange kriegt man aber nur, indem man verschiedene, wenn man einen porenta fängt und dann irgendwie Glück hat, dass das irgendwie eine Lauchstange bei sich trägt. Das heißt im laufe des projekts hätte ich wahrscheinlich nie das ding entwickelt weil ich nicht diese lauchstange habe weil das was ich gefangen habe hatte natürlich keine und ja was die methode das Viech zu entwickeln noch schwieriger macht also wahrscheinlich hätte mir das ding irgendwie nie gesehen entwickelt und ich will schon das ding in diesem projekt auch noch entwickeln also ja deswegen habe ich nachgeguckt und ja jetzt weiß ich wie sich das ding entwickelt ich habe mir sogar ein pointer gefangen das lauchstange hat und ja mal gucken ob ich das irgendwann gebacken kriege so in dem sinne so habe ich mich ein bisschen gespoilert habe ich vor allem auf feuchter gemacht seit dem letzten part ja ähm, ich sollte man nebenbei fangen während ich hier schon so rumlaufe und ja im letzten part habe ich noch gesagt nein dann finde ich das halt eben nicht heraus oder ich finde das selber raus und ich habe es ja auch theoretisch selber rausgefunden indem ich äh, ja nachgeguckt habe aber ja bevor es das Ding das Ding irgendwie erst ganz am ende das Projekt wieder entwickelt oder überhaupt nicht. Dann wollte ich das doch schon irgendwie weil nicht herausfinden. Damit wir halt auch mal sehen in dem Spiel. Dann nützt ja nichts. Wenn ich die ganze Zeit mit dem Pointer hier rumlaufe, da kriegt die ganze Zeit auch und kriegt irgendwie nichts gerissen. Also ja. So, falls ihr euch übrigens fragt, warum ich mit dem Pion Scorer rumlaufe. Ja, das liegt daran. Weil das wirklich das einzige Viech ist, was ich habe. Das irgendwie Trug klagt. er äh, Strug schlag lernen kann, also diese Attacke, die irgendwie ein Pokémon die AP auf und abballern kann. Und ja, ähm, nebenbei habe ich noch ganz andere Pokémon hier am Start. In der Hoffnung, dass sie sich in diesem Part entwickeln, damit wir so hin und wieder auch unseren Pokédex füllen können. Über die entwickeln halt, ne? Und ja. Gucken wir mal, was wir hier alles so gefangen kriegen. Ich werde natürlich alles fangen, nicht nur Galap-Pokémon. Ich habe hier auf dieser Route angefangen, einfach nur. Ich glaube schon maximal gesunken. Ich glaube, ab hier habe ich so irgendwie angefangen, nicht mehr regelmäßig zu fangen. Und ja, weil nicht. Dieser Part ist eigentlich nur entstanden. Äh nein, falscher Knopf dieser part ist eigentlich nur entstanden weil ich nicht schon wieder an arena kampf machen wollte so innerhalb von vier parts hat man dann schon drei arena kämpfe ich meine ich da muss auch ein bisschen abwechslung rein. Ich will auch nicht so schnell die arena challenge hier erledigen so jedenfalls level up weil wir hatten level up? wenn wir jetzt ein bisschen öfter sehen habe ich so gefühl pico chiller ist ein schmutz mit seinem schweif beim hausplatz ist ein großhilfe aber sein putz kann auch anstrengend werden so die und knapp Ich glaube, ein Knappfel braucht man doch auch für irgendwann ne? Für eine Mission. mal man auch nebenbei machen. Ich muss man mal ganz kurz gucken, welche Box habe ich gerade? Die okay. So hatten wir das Dattfi schon gefangen. Ich weiß es nicht. Ein sie erscheint. So, das hat man schon okay. Ich habe außerdem score den evoliten geben den wir in der letzten folge hatten äh, bekommen haben und ja äh, und ich treffe ihn oh, genau ja, ging nicht zu kämpfen mit anstrengend glaube ich aber versuchen war mal ist ähm, das schon ne? problem ist du kannst mich fertig machen wenn ich mich aufpasse spielk okay. falscher attacke hier sehr gut Hast glück so und jetzt sind wir mehr oder weniger außer gefahr natürlich noch mal auf 1 reduzieren äh, ja ich nicht kaputt keine sorge so einer genau wohin geht es denn genau so. ja ja da kann jetzt natürlich je nach glück wieder ein sehr langer part sein oder auch nicht nur einmal irgendjemand der donnerwelle oder so hat ja, eigentlich perfekt sein gegen das Ding jetzt, weil der nicht angreifen kann. Ich kann ja da schon sehen, pulverschnee Schnee. So gehen wir in den Ball rein. Danke, jetzt sehr nett. Bin ich Jetzt ja nicht hier. 20 Minuten aufhalten oder so, na, kann ich dem Viech und die Donnerwelle oder so beibringen? Ich glaube nicht Komm, bleibt drin, bleibt drin, bleibt drin. Danke, wir im Team, also nicht im Team, aber kommen in meiner Armee, sag ich mal. So, ich hoffe, ja irgendwas entwickelt sich noch nebenbei. Damit war noch mehr Einträge bekommen. So, es heißt Licht und Schocks. Wenn es Angriff, pumpt es sich auf, um seinen gegenstock vorzubereiten. So und du, ich habe mal auch noch nicht, ne? oder? Oder? Ich glaube, dich haben wir sogar. Okay, aber Problem ist, ich mache dir wahrscheinlich voll Schaden, mit. oder auch nicht? Ist nicht sehr effektiv. Ja, mit dem Evolit wird das Ding schon ein bisschen aushalten, also kein Ding, so Abschlag. Schlag, du bist oh Gott. Gegen den spruch bei in der Teil kann ich nicht wirklich irgendwie äh Abschlag einsetzen. Als Geist ist also ja wirklich jetzt ohne komplizierte ohne irgendwelchen Widerstand drin. Dankeschön und ja, gut. Ja, Wir noch nicht die Entwicklung von diesen Dingens gesehen, von diesen wie Ja, es nähert sich, es nähert sich auf Kindern, womöglich auf der Suche nach freunden Wenn diese zu wild spielen, ergreift es aber die Flucht. Okay. Ich habe erst gelesen, es ernährt sich von Kindern. <lacht> äh, okay, ein Goldini soll hier irgendwo sein, ne? Also per Angel. Gut, dann bitte kein kaper sondern goldini ich soll die eins sein das ist wieder so dämlicher gemacht Aber ich weiß auch nicht ob das irgendwie so als pokémon gilt dass irgendwie nur durch surfer erreicht ist so erreichbar ist oder so manchmal schwimmen ja auch pokémon ja im im wasser herum ich versuche wieder dreimal nur Capello's kommen, dann reicht das. Lange gedauert. Ja, irgendwie habe ich nur kabel dass hier einmal ja auf dem Schirm. Na es gehe. jetzt kommt aber Galamine 2 Sind noch irgendwas das? Wie ich habe ich glaube ich schon. Das Ja. So ein Fehler, Da hat schon wieder von Geräusch. Also, ja damit mit dem Porenta für interessant. Ey, wie soll ich denn das hinkriegen? Ey? Ich meine, diese Lauchstange erhöht, glaube ich, kritische Treffer. Aber er ist auch wieder so eine Sache. Hätte ich das nicht nachguckt, dann hätte ich nie im Leben weitere Porentas gefangen, um noch mal so eine Lauchstange zu bekommen also bedeutet das wäre sehr viel schwieriger gewesen hat Viech überhaupt zu entwickeln weil kritische treffer sind jetzt nicht wirklich so weil ich habe auch keine kritische Trefferattacken oder so und vor allem das ding muss ja drei treffer in einem kampf machen und ihr seht ja wie schnell pointer kaputt geht also ich bin schön dass ich in So ein Casual Playthrough irgendwie herausfinden sollen, keine Ahnung. So habe ich übrigens stört in diesem Spiel. Ich weiß auch, wo 5 also so müsste ich jetzt hier oh, ein knapfel ist da irgendwie am Umlaufen. Da brauche ich doch, glaube ich, na ah. ja, gut. Dann such mal, ich nehme an, die sind so auf diese oder die fallen von so Bäumen runter. Statt so ein Raffel weil ja richtig dem ich habe ich ja nur einen Versuch weil da ist ja nur einmal irgendwo was runter am runterfallen oder so na komm ich glaube ich muss hier rumlaufen ne? na, gehen wir mal in die Ausdruckzeichen rein und nicht finden wir was jetzt dann hätten wir weiß ich nicht, diese eine Quest auch erledigt Knappe, knappe, ich wird er lieber so normale pokémon hier fangen wie diese laufen so dings sie ist auf dem weg so weil das hier kann sehr nervig sein wenn du was bestimmt suchst so habe ich dich schon ich weiß nicht ich bin ich schon begegnet oder? Ja, in diesem part so äh, kann man natürlich irgendwo anders finden drache was äh, ja in der naturzone man sagt mir nicht dass echt in diesen bärenbäumen oder so war darauf ich jetzt kein nerv ehrlich gesagt gehe ich lieber in diese eine höhle in die galamine 2 rein da habe ich eine menge pokémon glaube ich noch nicht gefangen und dieses eine kleine diese eine kleine route die noch draußen war problem ist ich kann nicht gegen allzu starke pokémon kämpfen weil mein Fang pokémon sag ich mal nur level 31 ist also äh ich weiß nicht richtig schon ja, vor allem hier sind es schon Level 24, wird sehr viel nerviger machen. So, diese dieses fallen pokémon das brauche ich noch hier oben. Blutschlag, genau. Ich nehme an, du bist Stahl, ne? ist aus wie Stahl und du bist voll stark. Wirkungslos, ja stimmt stahl gibt es nicht effektiv hat gar keine wirkung auf stahl so gott das will okay aber ja das war jetzt auch nicht geplant irgendwie der spannendste Part zu sein also da müssen ein paar Potions irgendwann winken ja warum nehme ich nur nicht meine normalen Team Pokémon mit weil ich nicht will dass die überleveln die blöde so und das konnte jetzt und die sind nur physische angefahren bisher und ja okay wenn du jetzt mit irgendeiner Spezialangriff in um der Ecke kommst mich ich nur anpustest damit dann bin ich auf jeden Fall weg also Aber machst du nicht so? Er ja, das reicht nicht. Kommen ich mein Team und ich habe irgendwie komisch geworfen. Aha, dann haben sie wieder eingeführt. Da war glaube ich ein Pokémon Schwarz und Weiß zum ersten Mal. Hatte ja, manchmal so einen besonderen Wurf machen kannst, mit denen du sofort alles fangen kannst. cool war weil, weil, weil nicht so hat das irgendwie öfter auftritt wenn man mehr pokémon fängt was ja perfekt wäre das dem inmitten von stark eisenhaltigen schlamm führt dazu dass es einen robusten körper aus stahl entwickelte was also ja aber nicht schlecht wenn ich irgendwie weil ich nicht die pokémon einfacher zu fangen werden auf diese weise Meine, da war irgendwie was, so kann ich jetzt hier mal sehen, was hier so rumläuft. Jetzt zeigt mir doch, Route 5 das kotzt mich so an. Warum kann man das nicht irgendwie ändern? Ich will sehen, was hier rumläuft, was hier noch zu fangen ist. Das ist der einzige, was mich so richtig stört, hier bisher. Ich habe ich glaube schon. aber oh, äh, weiß nicht, habe ich dich schon? Ein Zuruckex erscheint. Ähm, ja, Dreck. Habe ich zu in so höherleveligen Orten hingehen oder in die Naturzone. <lacht> aber da halten wir uns noch erstmal fern. da soll man da hingehen? Problem ist, die Pokémon, die waren einfach zu stark. Wenn ich jetzt schon hier weitergehe, hier draußen sind glaube ich noch gut und so. Oder noctus meine ich. Die sind doch schon wieder irgendwie über mein Level. Krieg ich noch nie im Leben gefangen. Oder Mogelbaum. wo Mogelbaum habe ich glaube ich, ne? Dann ab zur Naturzone fangen wir die ganzen 15 er Pokémon, würde ich sagen. Problem ist, ich weiß nicht, wo die schwachen sind und wo nicht ich nehme an da so. komme ich irgendwann und fangen die ganzen anderen pokémon wenn ich noch stärkeren dings habe noch stärkeren fänger sage ich mal vielleicht wenn es dieses pion score entwickelt ich weiß nicht wann es dann entwickelt 30 und so wäre doch nicht schlecht so habe ich dich schon du so gut Okay. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Ja. ich müsste ich einfach fangen können. Ich schick noch nicht mal auf Dings runter, Ja, oh, komm her. jetzt äh. die Pokémon, die ich jetzt gerade ja mit mir, aber die werden sich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht entwickeln. Und weil ich hier keine Erfahrung mit. Äh. Oh. So. Was Also gar nicht mal, man sich voll dient, ich glaube, 20 oder so. Ah, man es taucht dort auf, wo Menschen leben, beim Füttern muss man vorsichtig sein, dass ich sonst schnell 100 von ihnen versammeln können. alles klar was ist hier noch was war das die pokémon hier ja immer umlaufen ändern sich auch jedes mal ne? ich sehe überhaupt nicht was da drin ist ich erkenne das nicht jetzt sind diese, Viecher, oder? diese hasen äh, rabaut äh, die fette version von dem fiech nein obwohl aber ich glaube, hab ich habe schon ey. so nicht Level 7. Ich hätte voll früh schon eins fangen können. So no. ein Ninjask. Äh, Komme er her. 15, perfekt. Da kriege ich noch neuen Du hast gerade Trugschlag eingesetzt. Tempo schob Ja, eigentlich werden Ninjas nicht schlecht zum Pokémon fangen, habe ich so ein Gefühl. Ja, na ja du musst natürlich diesen Kampf wieder ein bisschen die Länge ziehen, ja wieder so von klar. Ich könnte auch einfach mal ein Pokéball werfen. So, komm her. Ja ich bin ja immer neu überzeugt. hat nichts irgendwie mit den ap zu tun, sondern mit der Fangrate. Das also zum Beispiel entwickelt das Pokémon. Aber anscheinend hat er nicht so eine Ruhe niedriger, ich weiß gar nicht. Niedrig, wenn niedrige gut ist, oder eine hohe. Habe ich irgendwie schon immer verwirrt. Äh, Lauchmann, länger Zeit sein Gesang, löst ja dauf Kopfschmerzen aus. Das ist so schnell, dass es beinahe unsichtbar zu sein scheint. Ist er aber nicht. So. Dann haben wir ja noch koppel heißen die Dinger. Ähm, hey ich habe ich auf jeden Fall noch nicht. Eines der besseren Pokémon aus Pokémon Schwarz und Weiß. So. Ähm. Tschüss. Sonst natürlich auf Level 28 auf einmal, Auemack. So. Dich. so schon einfacher, wahrscheinlich zu fangen. Ne? So, oben Druckschlag. Mal bitte mein Pion-Scorer muss ich entwickeln, damit dann irgendwie einfacher wird. So, Gefühl. Und die Entwicklung von dem Teil. auch oh, schon wieder so ein spezialer Wurf. Ja, ich glaube, da wird sich, wenn man mehr Puck das kann kein Zufall sein, das kann kein Zufall sein. Man sagt, wenn es auf Wasseroberflächen schöne kräusewellen zu sehen sind, die das dann die unter Wasser schrill rufen. Sag bloß. Na den pokémon haben wir schon gefangen da waren jetzt gar nicht so wenig ich habe schon müssen wir ein schalk hier waren nur diese geister pokémon ne ja so ja wieder ein bisschen stärker habe ich dich schon? Ich weiß nicht. Ein Pam Pam. Pam, -Pam. Ich gebe auch mal ein Pam. Ja, perfekt. Ähm, äh, wahrscheinlich wird länger dauern jetzt, aber komm. Ja. Aber du willst also ich auf dich zukommen? Alles klar. Ja, aber du musst es auch. Oh, das ist eigentlich nicht gut okay, ich, ich schon mal einen ball der hage wird mir ja dieses fangen wir ruinieren so gefühl soll doch nicht so schwer sein der ne, kommen danke ich gut hatte du mir nicht so auf die nerven gegangen bist äh, nein nein Verzehrer und Fessler so also Hortattacken. Deswegen hat er auch Hort gelernt, ja. Es imitiert sein großes Vorbild Pandagro, wo es nur kann. So lernt ich, wie man kämpfen und jagt, wie man kämpft und jagt. Ich wollte dich nicht. Okay. Nein. Jetzt aber irgendwas, was ich noch nicht habe, rumgelaufen. nein geh weg oh, du bist ein dings äh, nebeleck genau die dinger die sich in drecks verwandeln äh, rechts meine ich so, oben. einmal trugschlag und du bekommst ja keinen schaden durch hagel so also kann ich ruhig ein bisschen mit dir die ap runter senken ja noch einmal ich darf ich nur nicht mit einer Feuerattacke irgendwie anpusten am besten weg was schnee doch einer Rip rip rip alles klar, als mit den ersten Versuch so muss das also toll, wenn sich irgendwelche Viecher entwickeln würden. In meinem Team aber nicht schlecht, werden und steckt seinen Füßen in Schnee, um über Wasser und Kälte zu absorbieren, um darüber kette und Wasser zu absorbieren oder irgendwie so keine Ahnung. so vier schneebedecks auf dem vier schneebedecks in der bar ein leben ist kalt ja, da könnte ich auch mal irgendwann mal wieder machen aber nee. ja immer herauszufinden was das für bieter sind die da im gras umlaufen was nun xato hm. Wahrscheinlich voll stark bist ne? du. Ich sehe schon wieder nicht. Was das ist äh, ein Dings okay. Da habe ich aber schon so. Zweck, wo ich kann sogar von ihr. Der ist weggeflogen. Ja, ich kann er ja pfeifen. Das heißt, vielleicht auch mal macht ey. ich habe nicht gewusst hat man mit der dings auch irgendwie ja haben äh, so saft man hab habe ich doch schon mal gefangen ey. da könnte mein alter spielstand gewesen sein also nicht ja muss ich wieder neu fahren hat es wollte ich gern gehabt aber nein Na, warte mal ja, nee, ist sonne ist kann nagel also ich weiß ja nicht weil das hier sonne sein soll sieht mehr aus wie nebel oder so aber okay wenn ihr sagt hm, hm, hm. Klasse, gesavt wurde gefangen aber niemand wird ja sich entwickeln habe ich so ein gefühl diesen Zuschauer mal ist auf die Entwicklung. Es kann nur sein Panzer halten, da bewegt es sich nicht, um nicht angegriffen zu werden. Und dann wird es von irgend so einem Typen gefangen. So, irgendwie Verdächtig, also ist voll die Welle irgendwie noch um den Strahl herum. So hier sind die Halt, wogeball perfekt. Ja, hm. wenn die irgendwie so frei hier so auf dem Weg rumlaufen, habe ich gesagt, sind ein bisschen stärker das mal, ciao. ja du. Das haben wir glaube ich auch noch nicht, oder? Es regnet. Ich weiß übrigens nicht, wie lange der Part sein wird. Guck mal, wie weit ich komme hier so. Da dürfte eigentlich gar nichts abziehen. Ein AP. Ja. Bei Käfer und Gift ne. Warum Kampf nicht effektiv gegen Gift? Was für eine Logik sein da? Kannst du irgendwas Giftiges nicht schlagen oder so? Ist das irgendwie so die Logik? So also Gift setzt sich irgendwie so gleich mit so Säure und so was alles, ne? Ich nehme an, du willst nicht irgendwie so was treten oder schlagen. So. übrigens weibliches irgendwie merkwürdig. Boom. Also irgendeiner entwickelt sich mal. So nehme ich euch eigentlich alle ja mit, ey. Mit der Welt sieht. Sein ganzer Körper besteht aus Muskeln. Auch wenn es nur groß wie ein menschkind ist, kann es 100 Erwachsene jonglieren. Also manchmal... Das ist doch voll erfunden, was die da reinschreiben, in den Pokédex kann 100 Erwachsene jonglieren. glaube ich irgendwie nicht. bock sich da meine an. Das glaube ich eher nicht. Nee, das Guncapo habe ich glaube ich schon. So. Und ich gebe meine Fokubälle hier wieder. da so, mal mal. kaputt hier am was? Ich habe mich verirrt. Wie? man so stark am Regen, hat ja rausgefahren sind oder was so. oh, jetzt hat natürlich weg. man gar übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Warte mal hier. Hm. Das doch voll stark sein, oder? Oh ja. Muss jetzt ja wissen, und habe Ich ich einige von denen gekauft. Das ist ein bisschen dämlich, also ich ein bisschen wissen, was hier höher levelige, oh Gott, Gebiete sind und was nicht, oh Gott. ich will heraus. raus wo ist bin ich ja eigentlich ähm so, hier müssten wir da kleinere umlaufende ne? so auf dem weg zu klaus city müssten die doch eigentlich noch recht human sein vom level das äh, von kabo du floor. Ein erscheint so 27, aber ich bin relativ resistent gegen dich, weil ich bin Käfer und ich bin Pflanze. Und du damit abgezogen hat sogar was abgezogen. Was ja. versuchen also wir mal nicht dann rennen wir dann rennen wir dann rennen und dann rennen wir ja wie tut giga überhaupt was abziehen gegen mich noch nicht käfer und ja, bin ich nicht käfer und gift muss doch eigentlich gar nichts abziehen gegen mich Ja, wat? Und dann noch evolliert, ne? Wie so zum Kuckuck? Tut das Ding überhaupt Schaden gegen mich machen? so eigentlich gar nichts abziehen. Das echt so schwach. Na, mal hat hier noch rumläuft. So, irgendwie taucht hier immer ein Relax auf an der Stelle. Ja, bist du denn? In... Also, ja, du bist Euch sehen könnte, ich sehe immer erst gar nicht, was ihr seid. Da was bestimmt stärker hm. ist, mal ein bisschen größer sein. Ich sehe euch darin gar nicht schon wieder am pokémon dann war ich mal genug von denen gesehen das war was neues und seid ihr ihr seid alter ich glaube wir sind ja fertig mit dem fang von zeugs ja du bist glaube ich wasser wasser Wassergeist oder so ist das denn so bist du denn Da ist ein Oh, es wird extrem stark. Warum bin ich gegen das Ding hier reingegangen? So die Entwicklung von Raffen, ich glaube, sind dann fertig mit dem Fangen Empfang. Part jetzt wird alles wieder voll extrem stark. Hier ja wir haben wenigstens gesehen, wie jetzt die Entwicklung aussah von dem Teil. da so, gibt es hier irgendwann noch Und noch halbwegs das, das schon wieder wollte. ja die komm du hier ja, du bist jetzt wieder Level 35 oder irgend so was. Ich muss ja doch hier durch diese gegend durch also kannst du ja nicht so hoch gelevelt sein oder Ach. Ähm, abschlag ich krieg noch Pass auf Perfekt, danke. Wir in den Kopf rein. Okay, jetzt möchte ich nur fangen, dürfte ja nicht so schwer sein. Ich habe voll drauf heute. Dürfte auch guter erfahrungspunkte kriegen, wenn es klappen würde. Natürlich tut es nicht klappen komm schon jetzt mal hat mir nicht so schwierig wieder hier also schon fast drin kommt geh rein komm schon, komm schon boah du okay ich wollte schon sagen wenn ich jetzt selber kaputt draußen ne? ja, da war es mit erfahrung gegeben so kann ich eigentlich nur noch hoffen dass irgendjemand hier überlebt während ich den empfange ich weiß ich kann Superbälle und Hyperbälle und so ein <lacht> aber nein eine Erklärung dafür ist nein Dreck okay da dürfte den nicht erledigen ja, so jetzt bleibt drin, verdammt. Macht mir jetzt hier nicht so nervig. War schon einmal, auch schon einmal so gut wie drin. Und zu der nur noch so am Rum zicken. Geh rein. Äh. Äh. Äh. Ja, danke. Okay. Oder war es dann auch für diesen Part? Es wird halt nur noch nerviger. Ne? So, Kein von diesen Schwächlingen entwickelt, finde ich schon mal sehr gut. Sie bestehen aus Leben und existieren schon sehr lange. einige von ihnen haben den unerklärlichen Drang, große Felsen auseinander zu rein. Okay, und was das mit meiner fang Da kam schon das nächste Dingen. So, außerdem, wir gehen jetzt noch mal kurz nach. Klaus äh, City, Klaus ne? City war das. Ja. Um uns wieder hoffentlich so ein Bocken abzuholen, weil wir haben kurz nach 12 kurz nach Mitternacht, wir haben 0:21. Also hoffentlich kommt jetzt direkt schon wieder ein neues Item, das wir uns hier abholen können nach dem letzten Part. Sehr gut man Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Aber natürlich, wundervoll. Dann fange ich so gleich an. Und wenn während eines Kampfes ein Sandsturm herrscht, dann steigt die spezialverteilung von Garshainsburg pokémon alle Pokémon außer von Typ Gestein, Boden und Stahl allein in jeder Runde Schaden. Die Stärke von Attacken wie Solarstein, die sich des nichts bedienen, sinkt. Und Attacken wie Synthese und Morgengrauen stellen weniger KP her als üblich. Boom. Ein glattbocken So. Du bist der Erste, der mir bis zum Schluss zugehört hat. Bitte nehme dies als zusätzlichen Ausdruck meines Danks. Ein Allzweckschirm? Der Träger ist gegen diverse Wetterphänomene geschützt. Okay, cool. Und noch morgen. Okay. Kriegen noch mehr Brocken von denen, oder was? Oder die gleichen wieder? Keine Ahnung. So, jedenfalls haben wir das erledigt. Haben wir wieder ein paar neue Items bekommen. Ich kann da mal bei Dings vorbeischauen direkt. Bei Passback. Und dann ja reicht dann halt auch das hat heute Angebot ein Fokusband damit ich habe genug asche habe ich das schon ein dass den kampf auf fähigkeit fehler kann sein träger ein kp bleibt richtige kann es schon wieder ich suche einen stein wir dafür 111 11, 11 zahlen ich habe ein mehr geld und direkt wieder mein Geld zurückbekomme, gut. Da wollte ich noch irgendwas machen. Ich glaube, und noch irgendwas machen, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Ich keine Ahnung, was ich auch auf Screen machen will, ist wahrscheinlich diese diese zwei Typen da aufsuchen in der Naturzone, damit die mir irgendwie Fossilien ausgraben. Ich glaube, das werde ich mal machen, damit ich hoffentlich irgendwie ein neues Fossilien-Pokémon irgendwie aufwecken kann. Damit wir ein neues zu Gesicht bekommen. So, wie sieht es jetzt pokedexmäßig aus? Wie viel habe ich gefangen? 75, gesehen 157. Okay, Und jetzt zeigen die mir, was hier so rumläuft. stehe nicht. Gut, alles klar, dann sage ich, das war's für diese Folge. Ist jetzt nicht viel passiert, aber dafür in der nächsten Folge werden wir uns um die Arena-Leiträume kümmern. Und ja.